Ähm, was Digitalisierung für mich bedeutet, ja, dass man also die, Abhängigkeit, die Abhängigkeit, in die man tritt, wenn man digitale Tools verwendet und wenn man sich auf vernetzende Systeme verlässt, dass man, dass man das nachvollzieht und akzeptiert und daraus dann etwas Positives in seiner Entwicklung zieht. Und dass man nicht so viel Angst hat. Ja.